Oh mein Gott, Leute, ich habe ein Wrestling-Spiel in Roblox gefunden. Das hat sogar halbwegs gute Bewertung. ich muss mir das anschauen. Reine. Oh mein Gott, da läuft sogar Wrestling-Musik, aber die muss ich ausschalten, weil die ist gecopyrighted. das weiß ich. Ich drücke einfach mal auf Play. Und jetzt spectate ich. Okay, es ist... Ähm, was ist hier los? Ähm, ich möchte nicht mehr spectate. Okay, ich bin hier Conny. Ich stehe hier jetzt im Publikum. Yeah. Intermission. Match starting soon. Okay, ich bin jetzt Publikum und kann so zugucken. Bei Backslash. Yeah. Ich brauche eigentlich Musik, aber gibt es hier irgendwie Settings, dass ich... Sound anmachen kann, aber Musik nicht. Aber ich kann die Musik nicht ausmachen. Oh, das ist so schade. Der Sound würde das Spiel hier so viel besser verpacken, aber ich kann die Musik nicht anmachen, weil die ist gecopyrighted. Okay, da läuft gerade ein Match und die haben sich schon tot geboxt. Okay, ich verstehe. Also es ist nicht so wie in den richtigen Wrestling-Spielen, dass man so richtig coole Moves hat, sondern die boxen sich einfach nur. Ja, die haben einfach nur Boxhandschuhe. Das ist schade. Ich, ich hatte richtig Hoffnung, dass das jetzt so ein krasses Wrestling-Spiel wird. Aber was Besseres als das hier kriegen wir wahrscheinlich nicht geboten. Here's your winner. A new Intercontinental Champion. Nico Dem 2530. Yeah. Shut Me, please, me. Ich möchte. Making the way right to the ring. 1, 2, 3, Ali. 4, 4, 5, 6. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da ist er. Schaut ihn euch an. Er ist mein Lieblingswrestler. Ich verfolge ihn schon so lange. Nico, you better cry. Hier haben einfach Leute. Oh, jetzt kann ich Kevin zuschauen. Approaching the ring. Oh mein Gott. Es ist der Intercontinental Champion. Kevin L. 1, 2, 3, 7, 3, 8, A. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, das sind alles Neunjährige, die sich denken, boah, ich bin ein Wrestler. Ja. Guck dir das an. Okay. Okay, ich schaue mir jetzt den Kampf an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist so heftig. Vor jetzt ist Ali wieder vorne. Kevin war eben vorne. Oh nein. Kevin, Kevin, pass auf. Kevin hat gewonnen. Ja, Mann! Ich war voll auf Kevins Seite. Oh, das geht weiter, Leute. Warum boxen die sich nur? Wo, wo sind die Moves? Wo, sind, wo Submissions? Warum müssen die sich nicht pinnen? Noch Mensch. Ich dachte, das wird so ein cooles Ding. Ich kann Manager sein von Leuten. Ich klicke jetzt hier auf Teleport. Yes, yes. Mach mich. Entrance-Studio. Jetzt bin ich im Entrance-Studio. Oh mein Gott, ich kann das wirklich editieren. Oh, das ist dann wirklich so wie... im Oh Gott. Aber ich will das nicht editieren. Lass mich hier raus. Ich durfte selbst nicht kämpfen. Ich suche jetzt nach anderen Wrestling-Spielen. So, es gibt hier noch R2, WWE, 2K21, Roblox Wrestling. Da bin ich gespannt. Das Spiel kam 2020 raus. Ein bisschen später als das Spiel, das wir eben gespielt haben. Ich habe hier mehr Hoffnung. Bitte, bitte funktioniert. Enter the Thunderdome. Ich kann mein Entrance einstellen. Hall of Fame and Champions. Game Pass Store. Credit Delay. Ich meine, die Menüs sehen cool aus, die man hier hat. Ich gehe jetzt in den Thunderdome rein. Und hier kämpfen die Leute auch. Und das ist genau das gleiche. Warum kämpfen die immer mit irgendwelchen komischen Boxdingern? Aber immerhin gibt es ein Publikum, Leute. <lacht> <lacht> was ist das für ein Publikum? Aber das ist Roy Rumble. Das bedeutet, hier kann ich mitmachen. Warte. Aber ich weiß wieder nicht, wie ich die Musik ausschalten kann. Also muss ich es muten. Warum gibt es keine coolen Wrestling-Spiele? Warum muss das alles so Roblox sein? Aber ich muss jetzt wirklich warten, bis Roy Rumble vorbei ist. Und die boxen sich alle gar nicht. Oh, jetzt. Er stunt, er stunt. Hau ihn raus. Ach komm schon. Aber was haben die da für Items? Ich verstehe das nicht. Man wrestelt nicht mit irgendwelchen komischen Luftballons. Aber wenigstens sehen die aus wie Wrestler. Der eine sieht aus wie CM Punk. Und der andere sieht aus wie ein Roblox-Charakter. Aber ist doch egal. Es passiert? einfach nichts. Oh doch, er ist übers dritte Seil. Doch nicht. Jetzt hau ihn doch rüber. Hau ihn rüber, hau ihn rüber. Hau ihn rüber, please. Ja! Ja! Ladies and Gentlemen, this match has resulted in a no contest. No? Was? Was? Warte. Er ist rausgeflogen, kurz bevor... Kurz nachdem das Match vorbei war wegen Timeout oder was? Egal, es geht wieder los. Wir sind jetzt bei Raw. Super coole Show. Yeah. Ladies and Gentlemen, live from the WW Thunderdome. Welcome to Monday Night Raw. Ich dachte, wir waren eben... Oh, jetzt sind wir bei Monday Night Raw. Kein, kein Royal Rumble mehr. Jetzt ist einfach ganz normal Raw. Für alle, die kein Wrestling kennen, jetzt ist eine ganz normale Wrestling-Show. Oh mein Gott, als Ansage haben wir da VMP Must-Lol oder so. Ja, alles live, cool. Feuerwerk, yeah. Ihr müsst euch die Soundeffekte vorstellen, weil ich muss muten. Wegen Musik. Copyright. The following Contest ist... Oh, jetzt habe ich nicht hingeguckt. Ich habe hab nicht aufgepasst. Was ist jetzt los? Ja, 2 Minuten 30. Ernest... It is four, ja. Es sind so viele Leute drin. Ich hoffe, ich darf kämpfen. You're booked on the current show. Ich bin für die aktuelle Show gebucht, ja. Und wer kommt jetzt rein? Bacon, Bacon, Bacon, Bacon, Bacon. <lacht> yeah! Es ist unser Lieblings-Bacon. Es ist ein Tri äh, Triple Threat Match. Das bedeutet... Drei Leute, alle gegen alle. Aber ich bin nicht drin. Hier oben steht, dass andere Leute dran sind. Das heißt, ich muss jetzt wirklich warten. Ich muss warten, bis diese zwei Minuten vorbei sind. Oder das Match gewonnen ist. <lacht> der lebt sein Leben. Es war immer mein Traum, bei der WWE mitzumachen. Bleib mal stehen, sonst kann... CM Punk ist the best. Ja, Mann, CM Punk ist der Beste. Wrestle CM Punk noch. Ich glaube, mit dem war 2013 irgendwann vorbei, oder nicht? Oh, und wer ist als nächstes dran? Oh mein Gott, das ist CM Punk. CM Punk, oh mein Gott. Es ist wirklich CM Punk, der echte. Boomie, I'm here now. Okay, ich boo ihn jetzt aus. Uh! Uh! Ich mochte CM Punk. War eigentlich voll der coole Dude. Oh, die leben das Leben. Ich will ja immer kurz Sound anmachen. Yeah. Aber ich muss darüber sprechen. Sonst... Ah, ich muss es muten. Ich muss es muten. Ich muss die Spur muten. Huh. Was ist das für eine Musik? Kenne ich gar nicht. Das ist offensichtlich selbst gemacht. Weil das ist kein Wrestler, den man kennt. Ja. Warum steht er da? Warum steht er da? Uh, keiner mag dich. Wer ist das? No Teaming. Okay, fair enough. Natürlich no Teaming. Mit Ehre gegeneinander kämpfen. Und jetzt haben, hauen die schon wieder diese Sachen raus. Aber yeah, Cool. Yes. CM Punk, mach ihn fertig. Wir alle hassen diesen komischen Dude. Ja, mach ihn fertig. CM Nein, CM Punk wurde eliminated. Hey, was? Hey, ich verstehe immer noch nicht, worum geht's hier. Jetzt wurde der Typ eliminated. Und CM Punk, das heißt Kyle hat gewonnen. Hä, hey, das das hat kein, nicht mit Wrestling zu tun. Die verprügeln sich einfach, bis sie tot umfallen. Und dann spawnen sie wieder. Hallo? Naja, aber das Spiel an sich ist das Spiel ziemlich cool. Ich meine, Yeah. Nein, er hat gewonnen. Ich will nicht, dass er gewinnt. Ladies and gentlemen, the following contest is a singles match. Das hat jemand eingesprochen? Yeah! Ich wünschte, ich könnte diese Musik muten. Yeah! So ein Boss! Stell dir vor, rechte Wrestler würden so rumhüpfen. Ja, kommst du jetzt rein? Er hebt sein Belt hoch, yeah! Our World Champ! Ooh. Und wer kommt jetzt? Roman Reigns kommt rein. Yeah. Mach ihn fertig, Roman. <lacht> Jeffrey 033012 good. Ich meine, es ist, ein, es ist ein cooles Spiel. Aber was fehlt, sind halt wirklich die Animationen. Dass man Leute punchen kann. Dass man Leute greifen kann. Leute werfen kann. Und am Ende auch Leute pinnen kann. Wenn es so ein Kampfsystem noch gäbe, dann wären das richtig coole Wrestling-Spiele. Aber dieses Kampfsystem fehlt halt leider. Stattdessen müssen die irgendwie das machen. Was auch immer das sein soll. Was ist das? Oh, beide haben sich genockoutet. Yeah. Oh, warte mal. Das heißt, Roman Reigns verliert gerade. Look, I'm not spinning. Keine Ahnung. Das, das ist, glaube ich, irgendwie so eine richtig weirde Nebenwelt. Ladies and Gentlemen, our winner, CJ Boonhardy. CJ Ladies and Gentlemen, yeah. The following contest is a triple threat. Oh mein Gott, ich bin dabei. Yeah. Mein erster Auftritt in der WWE. Ich darf das erste Mal ein Wrestler sein. Augenblick, sitze ich immer noch im Rollstuhl, dann wird mir der Rollstuhl weggenommen. Egal, erstmal kommt. PP, I'm good rap. Yeah. Warte, wir kämpfen gegen eine Frau? Das ist illegal. Ist mir egal, ob es illegal ist. Oh. Oh mein Gott, mein größter Rivale. Schon seit der, der Highschool hassen wir uns. Yeah! Warum schreiben die die ganze Zeit in den Chat? Ich guck nie auf den Chat. Oh, jetzt bin ich dran. Ich bin dran. Introducing at this time. Ich bin's! Conny, please welcome Roblox Conny. Ich bin drin. Ich bin... Ich, ich sitze zum Rollstuhl. Haha! <lacht> Ich sitze einfach im Rollstuhl. Nein, hau mich nicht. Ich sitze im Rollstuhl. Ah, ich wurde fertig gemacht. Ich weiß nicht, wie man mit dem Ding umgeht, aber ich bin raus. Okay, Grandpa da ist. <lacht> Warum nennt ihr mich Grandpa? Okay, ich mache euch jetzt so fertig. Ich mache euch alle fertig. Ich mache dich so fertig. Ich mache dich so fertig. Oh yeah, beide sind low. Jetzt macht euch gegenseitig tot. Ich bin im Ring, ihr nicht. Ihr müsst den Ring betreten. Trau dich. Oh nein, oh, oh, oh, das wird intens, das wird intens. Das wird intens. Oh, ah, ich habe gewonnen. Okay, aber die ist gefährlich, die Frau. Die hat mich schon einmal ausgenockt. Ich komme raus zu dir. Oh Gott. Okay, okay. Ich bin down. Ich bin einfach raus. Ich hab's versucht, Leute. Und er ist dran. Okay, jetzt will ich dich mal fertig machen. Okay, ich regeneriere wieder langsam. Er regeneriert. Ich warte hier. Wir machen ihn jetzt fertig. Ich 100% und du... Oh Gott, sie macht mich so down. Komm, ich bin Highflyer. Ich bin Rey Mysterio. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Sie schreibt, what? Ich hab gewonnen. OMG, I did it. Ich hab gewonnen. 4 ich bin so froh, ich hab's geschafft, Leute. Okay, I'm leaving. Ich hab sie zum rage critten gebracht. Und jetzt kommt Daniel Bryan. Yes! Yes! Yes! Wobei, ich glaube, Daniel Bryan hatte dann... No, no, no. Ich weiß gar nicht, was ist sein heutiges Image. Wer kommt jetzt? Oh mein Gott. War das nicht eben der Ansage? Der war doch eben noch Kommentator, oder nicht? Yeah. Wie, wie die Leute sich feiern. Die verbringen so viel Zeit mit ihrem blöden Entrance. Und Kampf ist kaum. Okay, Daniel Bryan, zeig sie ihm Daniel Bryan, bitte stirb nicht, zeig sie ihm, habe ich gesagt Ja, Mann, Daniel Mach ihn fertig Nein, nein, Daniel, komm, jetzt aber, jetzt aber Daniel, Daniel, nicht den Rücken zukehren Ja, Mann. Und jetzt gib ihm deinen High Kick, du weißt schon Super Kick heißt er, glaube ich Drück ihn, oh Komm schon, drück ihn Super Kick Daniel, du schaffst Ja, Mann Daniel Bryan hat ihm den Super Kick gegeben Das war so episch Nochmal hier das Replay. Intermission. Oh mein Gott, jetzt fängt die nächste Show an. Wir sind bei SmackDown. Und ich bin natürlich für die heutige Show gebucht. Mein erster Auftritt bei SmackDown. Yeah. Ich finde das Spiel eigentlich Ladies voll cool. Nur das Kampfsystem. Wenn das Kampfsystem besser wäre, wäre das so ein krasses Spiel. Real Life on Fox. Die Roleplayen auch so richtig, ne? Die sind so richtig dabei zu Roleplayen. Und ich bin drin. Fatal 4. Oh, das ist jetzt vier Leute, alle gegen alle. Und wir haben drei Minuten Zeit. Fatal 4. Ich bin mal wieder der Letzte, der reingeht. Okay. Oh, jetzt kommt wieder er. Den mag doch keiner. Buu. Buu. Buu weh, hey, der feiert sich jetzt wieder so sehr. Geh einfach an deinen Platz. Geh einfach an deinen Platz. Ja, wir haben es verstanden. Wir haben es verstanden. Jetzt geh endlich an deinen blöden Platz, Digga. Ich will nicht mehr warten. Geh an deinen Platz. Please. Schau dir das an. Er ist an seinem Platz. Okay. Als nächstes. Oh mein Gott, Hulk Hogan. Die Legende ist zurück. Aber er kommt nicht raus. Jetzt kommt Hulk Hogan. Oh mein Gott, er sieht doch wirklich aus wie Hulk Hogan. Yeah. Hulk Hogan geht an seinen Platz wie ein Ehrenmann. Ich werde sowas von auf diesen Typ gehen, weil der sich so lange hart gefeiert hat. Oh mein Gott. Jetzt geht's ab. Oh mein Gott. Da ist er. Er wird ein Raw-T-Shirt. Yeah. Okay, ich bin dran. Ich komme, Leute. Ich bin es. Conny. Ich habe mein erstes Match gewonnen. I'm big fan. Ich bin großer Fan, Hulk Hogan. Next. Grandpa. Ja, Mann. Roman Reigns mag mich wirklich. Alle springen erstmal aus dem Ring raus. Gut. Ich habe ihn fertig. Nein, ich werde jetzt fertig gemacht. Ich gehe in Deckung. Ich gehe in Deckung. Nee. Ich lasse nicht zu, dass du mich verprügelst. Ich lasse nicht zu, dass du mich verprügelst. Nein, ich wurde verprügelt. Ich habe Hulk Hogan ausgenockt. Aber die sind zu zweit auf mich gegangen. Das ist unfair. Nein. Oh, wie hat er mich gekriegt? Das ist so schade. Ich hätte das schaffen können. Ich glaube, jetzt ist meine Karriere vorbei. Jetzt ist meine Karriere sowas von vorbei. Hallo, please? Die machen einfach gar nichts. Die wollen alle nicht kämpfen. Ich will kämpfen und die wollen es alle mal hinauszögern. Ja, eher so fight. Kämpf doch selber, Digga. Kämpf doch selber. Aber das Kameramodul, das läuft auch gut. Die Kamera ist immer ganz gut dabei. Eliminated. So, jetzt kämpft aber endlich. Bro. Er will einfach nur seine Chancen erhöhen, ins Finale zu kommen, weil er am wenigsten kämpft. Ah, GG. Nee, ich geh jetzt raus. Ich mach das jetzt genauso wie ihr immer. So. Wir gehen jetzt beide auf dich. Nee, ich geh jetzt, ich geh jetzt auf den Typen mit Raw-T-Shirt. Nee, Digga. Du, du wartest jetzt nicht draußen. Ich mach dich fertig. Halkon, du willst mit mir kämpfen. Du darfst mit mir kämpfen. So. Ja, komm, stirb, stirb, stirb. stirb. Nein, ja. Oh, ich habe keinen Punkt dafür bekommen. Ich habe alle ausgenockt. Nee. Komm ran, Halkon. Du willst. Du willst es, du kriegst es. Du willst es, du kriegst es. Du willst es, du kriegst es. Ja, ja. Du willst es, du kriegst es, habe ich gesagt. Okay, jetzt bist du dran, Hulk. Jetzt bist du dran, Hulk. Ich bin großer Fan, aber ich muss dich fertig machen. Ich habe es geschafft. Oh mein Gott, ich habe alle ausgenockt. Ich habe alle ausgenockt. Ich kämpfe... <lacht> no Contest? Bro. Nur weil die Leute es immer so hinauszögern. Das hätte ich gewinnen können. <lacht> Aber <lacht> ich bin ein erwachsener Mann und freue mich darüber, dass ich Kinder besiege <lacht> in Roblox. Die sind vermutlich wirklich neun und ich denke mir so, ja yeah Mann, ich habe sie besiegt. Ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal. Wir müssen jetzt wieder ewig warten, bis es mit dem nächsten Match weitergeht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Bis dann und ciao!